Liebe Österreicherinnen, liebe Österreicher, am Sonntag finden Nationalratswahlen statt. Ich bitte Sie, beteiligen Sie sich an dem Instrument der Demokratie, für das viele Menschen jahrhundertelang gekämpft haben und manche dafür sogar gestorben sind. Ich halte es für wichtig, dass Sie mitbestimmen, was in den nächsten fünf Jahren passiert. Ich kandidiere für Österreich und für meine Heimat Penzing, weil es mir wichtig ist, dass man für Menschenarbeit macht, dass man für den Rechtsstaat eintritt und dass man für das Gemeinsame anstatt das Trennende steht. Ich möchte den größten gemeinsamen Nenner für Österreich erreichen und nicht den kleinsten. Es wird entscheidend sein, wie viele Parteien im Parlament vertreten sind, denn auch das ist klar. Umso mehr Parteien ihr zu Verhandlungen gezwungen sind, umso verwaschener werden die Gesetze werden, denn Kompromisse müssen mit allen eingegangen werden. Der Eindruck, dass dann mehr Stillstand entsteht, weil noch mehr Kompromisse gemacht werden müssen, ist nicht von der Hand zu wischen. Das wird passieren. Daher ist es wichtig, dass wir eine klare Entscheidung treffen für eine Partei. Denn die stärkste Partei gibt immer die Richtung vor. Und ich wünsche mir, dass Sie sich für die Volkspartei entscheiden. Für eine klare Kraft. Für die Zukunft Österreichs, für Sie und für meine Penzing Heimat. Statten Sie sie mit Ihrer Stimme aus und geben Sie mir Ihre Vorzugsstimme. Damit ich mit voller Kraft mich für Sie in Österreich im Parlament einsetzen kann.